Naja. ja... Hm. So einfach? Ja. Das hängt jetzt hier oben seit 2011. Na ja, wenn das erst ein Bauplan ist, eine technische Zeichnung, wird es langsam mal Zeit, den zu entschlüsseln, oder? Wie rum muss man den Plan jetzt eigentlich lesen? 180 Grad verdreht am besten. Ne? Einige Symbole machen dann wirklich wieder Sinn. Aber dann steht das an. Also die Erdung ist jetzt richtig rum eingezeichnet, wenn man es so rum hält. Ne? Oder muss ich es extra noch spiegeln? Weil hier ist die Erdung noch links hier, Genau. Oder ist das hier spiegelverkehrt? Naja, wie auch immer. Wir tun es jetzt mal übersetzen oder versuchen es zumindest mal zu übersetzen.